dpa ist für mich eigentlich die erste Stelle, wenn es um neueste Informationen geht. Es ist eine ganz vertrauensvolle Ressource und ich kann immer sicher sein, dass ich wirklich die schnellsten Informationen bekomme, die auch richtig und wahrhaftig sind und die von Menschen für Menschen gemacht sind.